Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagno und Andrea Meyer. Heute laufen wir auf dem Jura-Höhenweg. Da können wir bei der berühmtesten Linde der Schweiz vorbei, bei der Linderlinde. Linde. We can heal the world with the bicycle, we can save the world with the bicycle, we can heal ourselves with the bicycle, we can save ourselves with the bicycle, we can back. Wir schauen auf die Wasserflur. Hinter uns liegen die Rapsfelder. Heute wollen wir auf den Jura-Höhenweg. Wir stehen jetzt etwas oberhalb der Passhöhe, der Staffel Ecke. Das ist einer der niedrigsten Pässe im Jura. 621 Meter hoch und hat eine tolle Aussicht. Und nicht nur das. Im Juragebirge im Kanton Aargau hat es ganz spezielle Gesteinsschichten aus dem ehemaligen Jurameer, unter anderem Kalk, Dolomit, Gips, Ton und Steinsalzschichten. Währenddessen wir die kühle Luft im Wald geniessen, es wird nämlich langsam schon warm, halten wir unsere Augen offen. Vielleicht findet sich ja ein besonderer Stein. Ja, Andrea, wenn wir Glück haben, finden wir hier so gerne versteinerte Dinosaurier drin. Ja, wer weiß? Tatsächlich gibt es hier im Aargau versteinerte Fossilien und auch sogenannte Klopfstellen, die öffentlich zugänglich sind. Ein Dinosaurier muss es jetzt nicht gerade sein. Wir gehen uns auch mit Kleinerem zufrieden und laufen über das über Stiermatt bis zum Katzenwinkel. All die Straßennamen erinnern uns auch immer an eine Geschichte, wie auch die Straße, die von unten rechts mit unserem Weg zusammenläuft. Die Straße, die wir da unten sehen, ist übrigens ein Teil der Polenstraße. Die Interniert die polnischen Soldaten haben die 41 bis 1945 gebaut. Es geht am fast unscheinbaren Pass Kielholz vorbei. Da oben werden wir etwa einmal überholt von Velofahrer. Jetzt sind wir aber wieder auf einsameren Weg in den Wäldern, wo uns verschiedene Frühlingsblumen begrüßen. Der Thomas hält allerdings nach etwas anderem Aussicht. Der ja, Thomas bereitet jetzt eine wichtige Szene vor. Was das ist, das werden wir gerade nachher noch erfahren. vielen lang? Ja, das sind improvisierte Schwerte und der Thomas ist so ritterlich, dass ich jetzt auch eins überkommen will. Es geht weiter über Zimberen und den Linnersberg, dort oben am höchsten Punkt auf 715 Meter machen wir einen kurzen Rast. Ja, wie gut sind wir da, der frische Luft und nicht im Stollen, und nicht Thomas? Ja, unter uns verlauft der Bützberg Tunnel, der Zürich mit Basel verbindet. Auf dem Jura-Höhenweg werden wir wieder begleitet von verschiedenen Tieren. Die kann man jetzt allerdings auch sehen und sogar anlangen. No right In der Kuhweide obenab bei Zelki, sehen wir das Dorf Linn. Und dort werden wir zum ersten Mal interessiert begrüßt von den Tierbeinern. Dann geht es zu unserer Kreuzung. Dort erwartet uns einen kleinen Höhepunkt mit einer Linde, die zwischen 600 bis 800 Jahre alt sind sie. Ihr Stammumfang beträgt stattliche 11 Meter. auf dem Weg der Strasse entlang. Bei Maiach bügen wir rechts ab in den Wald und laufen vorbei an Oberredli-Brunn in Richtung Vierlinde. Dort kommen dann auch Thomas seine Holzstück zum Einsatz. Auch wenn heute hier die Lastwagen vorbeidonnert, wir sind an einem historischen Platz. Hier in der Nähe des Pötzberg-Passübergs haben sich die einst die römischen Legionäre im Schwertkampf geübt. Für uns schauen wir auf die Aare und weiterhin liegt ein Bad Schins nach. Hier oben könnte man gut picknicken. Aber für uns geht es jetzt sehr schnell ein bisschen weiter Richtung Hafen, Hinterhafen und Bruck. Obwohl es erst April ist, drückt die Zone recht ab und es wird immer wärmer. Das spüren auch die wo die dankbar sind für jedes Schattenplätzchen. Da gibt es etwas. Hm? Wenig später stehen wir auch schon auf der Eisenbahnbrücke bei Umiken. Allein der Anblick vom blubbernden Wasser kühlt und erinnert an den Sommer. Unter uns fließt die Aare. Das ist für die Aargauer die Pendlerstrecke der anderen Art. Ein paar lassen sich zur Arbeit treiben. Sozusagen. Hast du das auch schon gemacht, Thomas? Zur Arbeit nicht, aber beötelt bin ich schon auf der Aare. Ja. Vorbruck bildet ein kleines Kunstwerk von der Pfade Bruck einen schönen Abschluss von dieser Wanderung. Das lassen wir gerne auf uns wirken.